ich euch zeigen, wie man Zwiebeln auf zwei verschiedene Arten schneiden kann. Noirs. Die Zwiebel wird zunächst geschält. Dabei darauf achten, dass der Strunk nicht komplett abgetrennt wird, denn dieser hält die Zwiebelblätter zusammen. Die Zwiebel wird nun halbiert und der Strunk nach außen gedreht. Jetzt wird die Zwiebel von innen her in feine, parallele Streifen geschnitten. Je feiner die Streifen, desto kleiner werden später die Würfel. Dabei entsteht eine Art Fächer. Dieser kann nun ein- oder zweimal quer geschnitten werden. Und nun muss nur noch von oben nach unten Quer zur bisherigen Schnittrichtung geschnitten werden und es entstehen feine, kleine Würfel. Julien. Auch wenn man die Zwiebel in feine Streifen schneiden möchte, empfiehlt es sich, den Strunk beim Schälen nicht ganz abzutrennen. Die Zwiebel wird halbiert und zweimal quer geschnitten. Aber den Strunk nicht ganz durchschneiden, da die Zwiebel sonst auseinanderfallen würde. Anschließend muss die Zwiebel nur noch in feine Streifen geschnitten werden. Der Strunk abgetrennt und man erhält feine Streifen.